Social Media ist ja im Grunde ein öffentliches Medium. Trotzdem muss ich sagen, in meinem persönlichen Bereich und für mich persönlich habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mit diesem öffentlichen Medium gemacht. Ich weiß aber und bin mir bewusst, dass dies sehr wohl gegeben ist und dass in vielen anderen Fällen auch Menschen unter diesen schlechten Erfahrungen leiden müssen. Ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern, wir haben eine Kampagne gegen äh, rechts gemacht und an dem Augenblick, äh, da gab es schon einige Indikatoren, dass wir unter besonderer Beobachtung dieser Gruppen stehen. Aber persönlich habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen.